Hoffentlich treffen wir jetzt. Jetzt wird es ein bisschen spannend. Aber wenn nicht, dann muss ich die letzte Ecke wegschleifen. Alles gut. Dieser Moment, wenn das was geklappt hat. Nimmst du noch auf? Ja. Ein Glück. Nein. Dieser Moment, wenn du denkst, es hat was geklappt, dann hat es doch nicht geklappt. Scheiße. Guck mal, was ist mit dem Ding los? Das geht ja wie Sau. Geht der Porsche richtig hier? Hi, mein Name ist Markus von Fantastic Tools und in diesem Video geht es um diese Absauganlage, dieses Deckelfach und diese Rollen für die Absauganlage. Wir fangen an mit dem Deckelfach. Dafür gehen wir ganz kurz ins SketchUp. Und ich erkläre euch kurz, was ich gleich mache, und zwar die Magnete-Festschrauben. Die sollen jetzt äh, hier und hier rein. Ne? Da ist unsere Turbine, für die, die das erste Video nicht gesehen haben, äh, das ist auf meinem Kanal. Und vielleicht kriege ich es hin, das zu verlinken. Das wird aber sehr wahrscheinlich so passieren, dass ich es wieder vergesse. Das wird für so nur passieren. Das muss ich nicht rausfinden. Also da darf ich noch an mir selbst wachsen und an diesem ganzen Vorhaben. So, das war jetzt eine 3x12. Und drüben machen wir mal selber. Weiß ich nicht, ob ich bündig gehen muss. Ein Millimeter raus. Dann können wir dann noch nachstellen. Kümmern kümmer noch nach. So, die Magnete sind jetzt drin. Und jetzt geht es weiter mit dem Deckelfach. Dazu muss ich jetzt euch jetzt mal kurz mit dem Sketchup zeichen nehmen, weil ich das leider nicht mit aufgenommen habe. Und jetzt ist es so, dass ich hier ähm, das Deckelfach von innen aufgedoppelt habe. Und zwar leicht versetzt, dass das hier halt unten rausguckt. Und gegen zum Schluss in dieser Kante, die hier drinnen sitzt. Ja? Dazu habe ich die Motorhalterung ein bisschen gekürzt. Ja, jetzt ist das halt quasi jetzt hier drin dargestellt. Ne? Und die Motorhalterung habe ich ein bisschen tiefer genommen, damit hier dieser Kasten, dieser hier, unser Motorgehäuse Moment, verschieben. Jetzt um dieses Maß, diese 5 mm habe ich da jetzt mal reingezeichnet. Ich glaube, ich habe es auch so im Original gemacht. Ich kann es euch jetzt aber gar nicht sagen. 5 mm auf der blauen Achse. So sitzt. Ne? Und das Dichtband, was ich jetzt hier gleich einblenden werde, <lacht> das sitzt jetzt hier dazwischen. Also hier zwischen sitzt Dichtband. Und dazu habe ich das Motorgehäuse dementsprechend, damit es hier außen bündig ist, dementsprechend äh, unterfüttert, so das halt hier dieser ein, ein Millimeter ist das. Ne, warte mal, stopp, korrigieren. 2,2 mm sind es ganz genau, dass das Motorhäuse jetzt weiter hier drinne sitzt. Ne? Ja? ich kann es mal, genau, zwei, so. sitzt hier jetzt das Dichtband. Ja. Und ich habe da einfach äh, zwischen, zwischen, was schon, jetzt wir das hier rüber. Ne, jetzt muss ich in der Szene So. Hier dazwischen. Habe ich das nicht kopiert? Egal. Hier dazwischen habe ich diese Fensterklützlein. Ja, dazwischen gelegt. Und von hier verschraubt halt, ne? Ja. So weit, so gut. Jetzt müssen wir nur noch die Gegenstücke zu den Magneten reinbringen. Diese kleinen magnetischen Plättchen. Diese kleinen magnetischen, metallischen Plättchen. Ihr wisst, was ich mache, ne? Und die kommen jetzt halt hier rein. Ja, und das zeige ich euch auch. Music Licensing Reimagined. So, da schauen wir nochmal ob es passt. So sieht das jetzt aus von innen drin. Funktioniert. Well, this calls for a celebration. Das muss man noch anders lösen. Aber ich weiß schon wie. Ja, wie denn? Das ist schon wie. Wir machen das noch ein bisschen weiter runter bei der nächsten Version. Und Wir machen das hier noch ein bisschen größer. Wir haben hier noch Luft an dem Filter. Noch ordentlich. Und dann kann man hier hinter so ein bisschen fassen und dann reicht das. Also geht jetzt auch, also ist es aber halt nicht schön. Man hat oben halt nichts zum, zum Reingreifen. Hier. Hier kommt man nicht so recht rein. Also muss das Loch dann einfach tief holen. Genau. Zack. Zack. So. Da haben wir das eine Problem gelöst und das andere kommt jetzt gleich. Das ist zwar hier das Deckelfach, das werden wir so ähnlich machen, nur halt ein bisschen anders. Als Lösung für die Halberung hier, damit das nicht verrutschen kann, einfach ein Brettchen machen, was 2 mm umlaufend schmaler ist, nicht umlaufend. 1 mm umlaufend um diese Kante drumherum kleiner ist als wie das. Also als die Innenseite von dem. Ihr wisst schon, dass das Ding da reinpasst. Ne? Ja, das mache ich mal eben schnell. Haben wir gleich wieder rein. So. Ich habe das Teil jetzt quasi fertiggestellt. Fertiggestellt. Wie ziehe ich eigentlich meine Stimme? Auch so. Ja, also, das passt schon mal hier. Boxy. Boxy. Derselbe Plan. Jetzt habe ich hab aber nur noch die hier. Ich habe nur noch die und auch noch ein Blättchen. Jetzt scheitert es an einem Blättchen. Wie es immer so ist. Gut. Aber ich denke, es ist klar, wie das jetzt funktionieren soll. Hier kommen die Magnete rein. Eigentlich müsste Iron Man jetzt vorbeikommen. Dann müsste den Staub so reinmachen. Von mir halt zum Geburtstag gratulieren. Ich mich heute Geburtstag. Wer ich gewohnt bin? 27. 27. Das Ganze schon 13 Mal. Das ist echt anstrengend. Das dürfte jetzt aber auch nicht puffig zeigen, sonst flippt er aus. Sehr guter. Aber immer wenn ich was überlegt, Elektronik wissen will, suche ich seinen Kanal. Das weiß er auch nicht. So. Das sieht jetzt so aus. So, ich habe gesehen, wie ich die Schraube da reingeschraubt habe. Das gab es auch noch nie. So. Und warum lag ich denn dauernd so? Sieht zwingend halbwegs, halbwegs ordentlich aus. Halbwegs ordentlich. Scharf stellen. Scharf stellen. Sehr gut. Sehr gut. So. Dann schauen wir hier. Und ist runter. Das ist jetzt ein bisschen unspektakulär. Aber ich nehme euch trotzdem mal mit. wieder den 3 mm Bohrtrick. Das Blattmaterial ist der ja 12, also die äh, Schraube. Ich, hier einfach, noch ganz, ich hier einfach noch ganz, zart einfach noch ganz scharf ein Löchlein rein und dann kann ich den einfach anschrauben. <lacht> 妞<笑> Weiter geht's. Ich zeige euch mal, was ich mir jetzt ausgedacht habe zum Thema Drehpunkt und zum Thema Türchen für unsere Absauganlage. Und da habe ich eine Idee gehabt. Und zwar die einfachste Variante. Also, ich habe die Idee nicht gehabt, die habe ich irgendwo mal gesehen und jetzt ist sie mir wieder bewusst geworden. Wahrscheinlich war es so. Auf jeden Fall möchte ich jetzt hier. Den Drehpunkt mit dieser Schraube herstellen, ganz einfach, ganz easy. Von oben ein Loch rein, ein Fünfer, erst ein Fünfer Loch rein hier. Zzt. Dann machen wir ein Gewinde hier rein, hier in das Holz und bohren das Loch auf und haben dann hier unseren Drehpunkt. Und dann geht das Ganze. Dann machen wir hier das Brett noch ein bisschen schmaler hinten. Das wird ganz toll, ganz toll wird das. Knaller. jetzt die Mitte, 6 von 6, jetzt genau die Mitte von der Platte und dann versuchen wir das doch mal einigermaßen zu treffen. 3 mm Körner, perfekt. Soll ich's wirklich machen oder lass ich's lieber sein? Jein! Also da müssen wir aufhören, sonst macht es Knatsch. Das schon mal besser als die vorher Kacke. Okay, sieht keiner, kann keiner, sieht keiner. Jetzt keiner sein, aber das machen wir jetzt genauso. Oder Wir machen unten das genau. Genau, genau, genau. Wir machen jetzt hier einfach ein Gewinde rein. Und schon haben wir es doch. Das müsste jetzt so passen. Brain. The Brain Markus. ist die Schraube sind, sind jetzt ist jetzt erst. Kann man das vorher schon ein bisschen wegbohren. Sieht gut aus. Sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus, Dieser Moment, wenn das was geklappt hat. Nimmst du noch auf? Ja. Ein Glück. Nein. Dieser Moment, wenn du denkst, es hat was geklappt, dann hat es nicht geklappt. Scheiße. Aber das geht jetzt Einzig oder allein einfach nur. An dieser Kante hier, die kommt jetzt weg. Hoffentlich treffen wir jetzt, jetzt wird es ein bisschen spannend. Aber wenn nicht, dann muss ich die letzte Ecke wegschleifen. Alles gut. Wir gehen jetzt nämlich hin mit unserem Abgrundfräser. Jetzt freue ich mich jedoch, dass ich ihn gebaut habe. Dass ich ihn einfach nehmen kann und ganz einfach, einfach, einfach in Rundung dran machen kann. mal ein Belohnungskäffchen. Das ist der beste Kaffee, den ich jemals getrunken habe. Und der Spruch ist geglaubt. Hab ich aus dem Radio. So, Däumchen, Däumchen, das Däumchen hoch. Mach doch mal das Däumchen hoch, Däumchen hoch. Uh. So, das ist jetzt die Anlage im Einsatz. Ich habe es mal angeschlossen an, unseren, an unsere Bohrmaschine. Und ja, was soll ich sagen? Sie funktioniert schon mal. Und was hier produziert wird, das ist eine andere Geschichte. Ähm, das hat was damit zu tun. Was das ist, naja, das ähm, ist ein Geheimnis. Ich würde euch jetzt neugierig machen. Ich hoffe, das klingt mir. Ja. Das Teil funktioniert. Und ja, Updates wer denn auf jeden Fall kommen. Lasst mir bitte einen Daumen hoch da und ein Abo. Das wäre echt cool. Und schreibt in die Kommis, was ist mir eigentlich egal. <lacht> Schön wäre es, wenn was Positives ist, was euch gefallen hat. Vielleicht habt ihr was mitgenommen. Ciao, ciao.